Hier haben wir den Sorkoni München 5S, der beliebte Alltagstrainer von Sorkoni in seiner stabileren Version für Läufer und Läuferinnen, die sich etwas mehr Sicherheit und ein etwas sicheres Laufgefühl wünschen. Was hat Sorkoni hier anders gemacht? Also Sorkoni hat hier vor allen Dingen diese Stütze eingebaut. Also man sieht das hier auf der Innenseite, ein härteres Material. insgesamt ist auch ähm, diese Power One Dämpfung etwas härter als äh, abgestimmt, als bei dem München 5. Also S steht ja hier für die stabile Version, deswegen S und ähm, das merkt man dem Schuh eigentlich auch ganz gut an. Ne? Also er ist insgesamt, man merkt das hier vorne auch in dem Bereich, etwas verstärkt, ja, um, damit der Fuß nicht ausbrechen kann, ne? damit er wirklich schön in der Bahn gehalten wird, sicher zur Abrollbewegung geführt wird, wie du das schon gesagt hast und ähm, ja, da hat äh, Sokuni an ein paar Elementen hier äh, gearbeitet, um dem Schuh halt wirklich äh, diese Sicherheit zu geben. Ähm, du bist ihn jetzt gelaufen, wie fühlt er sich für dich an? Ist er trotzdem noch äh, schön laufbar? Ja, er ist trotzdem laufbar, man merkt es natürlich gerade äh, im Vergleich zum, zum normalen München 5, trotzdem auch hier wieder ein klassischer Alltagstrainer, der einen wirklich einfach nicht im Stich lässt und eben gerade für äh, Fersenläufer oder eben wirklich Überponierer denke ich eine super Wahl, gerade im Halbmarathon-Marathon-Training, um viele, viele Kilometer damit zu machen. Also große Bandbreite, Distanzen von 5 bis äh, auf jeden Fall ja, Marathon möglich. Ähm, ja, schön, also wenn euch der Schuh interessiert äh, und ihren Händler in eurer Nähe sucht, dann geht auf sport2000.de, dort findet ihr ihn.